Willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, Videos mit echtem Mehrwert. Heute ums Thema Creator Studio bei Facebook und wenn dich das interessiert und du mehr darüber wissen willst, dann bleib jetzt dran. Nach dem Intro geht's weiter. Wie immer um Dienstag und Donnerstag, 10.10 .10 Uhr live. Okay, ein bisschen geflunkert, weil letzte Woche war ich gesundheitlich etwas angeschlagen. Ich hatte ein bisschen, ja ich sag mal, ich war erkältet. Es war kein Corona, definitiv nicht. Ich hatte einfach ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen und ein Tag ein bisschen Fieber. War also gar nicht so schlimm. Heute also zum Thema dem Creator Studio, was von Facebook wirklich ein tolles Tool ist, was wunderbar funktioniert, auch in der Zusammenarbeit mit verschiedensten anderen Personen und eben auch nicht nur verschiedensten anderen Personen, sondern man kann in der Organisation auch relativ gut in Sachen, ja man kann schon fast sagen, in dem Sinne redaktionell und redaktionsplanmäßig arbeiten. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier im Creator Studio ist ganz einfach zu erreichen unter business.facebook.com. Slash Studio. Wer es also noch nicht hat, kann sich dafür einfach registrieren. Das gibt es für Facebook und hier für Instagram. So, man kann auch mehrere Instagram Konten hinzufügen. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert hier mit Facebook. Und zwar haben wir hier auf der linken Seite die Navigation zu den verschiedenen Bereichen. Es gibt hier auch Insights, da sage ich gleich noch etwas dazu. Und was ihr hier jetzt auch seht, mein aktuelles Live von der Fanseite. Man sieht hier rechts die Insights. Wie gesagt, meine Fanseite ist jetzt nicht gerade die repräsentativste dafür. Da gibt es weitaus bessere Beispiele, die ich jetzt aber aus Datenschutzgründen und natürlich auch aus Gründen des Kundenschutzes nicht zeigen werde, sondern nur das, was mit mir direkt zu tun hat. Ich bin ja auf verschiedensten Netzwerken aktiv und wenn ich jetzt zum Beispiel bei IGTV oder auch bei Instagram einen Post veröffentliche und bei Facebook, dann mache ich das meistens hierüber. Wichtig ist hier auch zu wissen, hierüber geht nur die Fanseite, also nicht die Gruppe. Vielleicht wird das aber auch noch integriert, dass man nicht nur die Fanseite äh, hier bespielen kann, sondern auch die Gruppe und dann die Insights sieht. Und äh, was ich auch schon gehört habe bei Instagram hier dass es durchaus möglich sein kann, wenn man hier einen Post veröffentlicht, dass dieser Post äh, vorhanden ist, aber wenn man ihn zum Beispiel plant, dass er dann im Nirvana verschwindet. Das muss man testen und äh, da versuche ich natürlich äh, entsprechend immer darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile funktioniert oder eben nicht funktioniert. Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich rück mal hier ein bisschen in die Mitte, damit man mich auch komplett sieht und zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen, was im Creator Studio alles möglich ist. Hier kann man dann auch noch die entsprechenden Seiten hinzufügen, verwalten. Man hat auch ein sogenanntes Postfach Plus, was sehr, sehr gut ist, weil das Postfach Plus hier wirklich alles in einem vereint. Schauen wir uns also mal an. Ich kann hier eine neue Story erstellen für Facebook. Das geht im Moment nur für Facebook, vielleicht irgendwann mal auch äh, über Instagram. Dann kann ich ein ganz normales Video hochladen oder über das äh, Live-Studio eine Live-Übertragung starten, direkt hier über das Creator Studio. Hier habe ich die Content-Sammlung. Ihr seht hier jetzt live. Dann hier veröffentlicht, hier sieht man auch, wenn man Beiträge geteilt hat. Da ist erfahrungsgemäß ein bisschen weniger los bei geteilten Beiträgen als bei Beiträgen, die man selbst hinzufügt. Dann haben wir die Stories, die auf Instagram entsprechend vorhanden sind. Ich muss hier die Insights noch aktivieren. Das müsst ihr auch machen, gibt es übrigens auch bei anderen Fanseiten. Dann äh, Videos, die du mehrfach posten kannst, auch die Playlists, die du hier erstellen kannst äh, für deine Videos. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Videoserie machst, dann macht es durchaus Sinn, dass du eben entsprechend eine Serie oder beziehungsweise eine Playlist erstellst. Genauso mit der Serie kannst du also hier auch erstellen. <lacht> Wenn du jetzt zum Beispiel sechs äh, Videos am Stück machst und dann jeden Tag ein Video veröffentlicht hast oder so. Da gibt es noch Informationen zu Clips und eben auch Beiträge in der Chronik. Manchmal braucht es einen Moment, bis das Ganze geladen ist. Hier hast du im Prinzip dann auch den Newsfeed von all deinen verschiedenen Beiträgen, die du bereits gepostet hast. Jetzt zu den Insights. Hier geht es um die Performance. Und da wird vor allem Video berücksichtigt, weil Facebook sagt ganz klar, Video ist Zukunft. Videos, da gibt es mehr Leute, die äh, entsprechend zuschauen und hier hast du eben nur die Insights der Videos. Wenn du Insights von allen Posts haben möchtest im Überblick, da musst du das noch neu machen über die Fanseite selbst in den Insights. Was aber hier sehr schön ist, ist die Loyalität, also die Aktivität deiner Abonnenten, wo du relativ viel Informationen bekommst. Auch die Zielgruppe, die wird bei mir jetzt wahrscheinlich nicht angezeigt, weil ich zu wenig habe. Und natürlich auch die Zuschauerbindung, wie das genau ausschaut, wie viele Minuten das angesehen wurden. Empfehlungen, hier wenn du drüber fährst, hast du auch immer diese ganzen... Im Kurzinformationen von Facebook ist also relativ gut aufgebaut und wenn du jetzt äh, noch entsprechend äh, Einnahmen generieren würdest, das ist erst ab einer gewissen Anzahl möglich, dann hättest du da auch noch die Möglichkeit, die Einnahmen zu sehen. Ebenso in der Performance der Stories der letzten 28 Tage hast du einfach einen Einblick, wie viele Personen deine Stories entsprechend äh, gesehen haben. Ich bin jetzt nicht gerade der Aktivste mit Stories auf Facebook, da habe ich noch Nachholbedarf. Beim Postfach Plus, das ist wirklich, das ist so eine Zusammenfassung, weil du hast theoretisch gesehen dein Postfach von äh, dir, deiner Fanseite, du hast das Postfach von Facebook selbst, also von deinem privaten Profil, du hast hier die Kommentare die du über Instagram bekommst und hier noch die Nachrichten über Instagram, wo du dann in diesem Postfach Plus direkt antworten kannst. Die Monetarisierung, das ist das, was du vorher schon gesehen hast. Ich habe hier mehrere Fanseiten und hier siehst du dann auch die verschiedenen Kriterien, die ich noch nicht erfüllt habe, um eben auch Geld zu generieren, ist im Prinzip ähnlich wie bei YouTube, wo du Geld verdienst mit den entsprechenden äh, Informationen dazu, beziehungsweise mit den äh, In-Stream-Ads und so weiter, Branded-Content, äh, das kannst du alles hier einsehen, ist aber erst ab einer gewissen Anzahl, wie du hier siehst, äh, entsprechend möglich. Dann, was auch noch wichtig ist beim Rights Manager, wenn du hier also Probleme hast mit äh, den Videos. Ich hatte das bei den Livestreams meistens, wenn da im Hintergrund noch irgendwelche Musik läuft, äh, dann wird das hier angezeigt, dass zum Beispiel die Videos Probleme haben, dass da zum Beispiel die Warner Brothers Music Company entsprechend äh, Einsprache erhoben hat gegen diese Sachen. Und hier diese Creative Tools, das ist eben auch noch dieses Live-Dashboard, was du nutzen kannst. Vielleicht wird es gleich geladen. Gut, wird es gerade nicht geladen, dann gehen wir mal zu der Sound Collection. Wenn du jetzt also noch Sounds suchst für deine, äh, für deine Videos, die völlig frei zur Verfügung sind, hier siehst du 7507 Titel. Du kannst die einteilen in verschiedene Genres, zum Beispiel Urlaub, dann kannst du hier noch die Stimmung einstellen und dann siehst du jetzt hast du hier 13 Titel. Du kannst das entweder direkt abspielen, um mal reinzuhören oder eben hier auch direkt herunterladen und dann aber ganz wichtig nur bei Facebook verwenden, also nicht auch bei YouTube und so weiter äh, verwenden, sondern das hier sind wirklich nur Dinge für Facebook. Ne? Wenn du andere, ich sag mal Creatives nutzen willst oder andere Sounds nutzen willst, dann gibt es verschiedene Plattformen. <lacht> Noch ein bisschen äh, Nachwehen vom Kranksein, ein bisschen trockener Hals. Immer mal wieder, wenn ich spreche, geht wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen vorbei. Dann hast du hier im Prinzip auch die gleiche Übersicht wie bei Facebook. Lass noch mal neu laden. Bei der Content-Sammlung veröffentlicht geplante Entwürfe abgelaufen oder läuft ab. Bei abgelaufenen ist es so, dass du ja definieren kannst bei einem Post, wie lange der im Newsfeed von den anderen ersichtlich sein soll. Das ist zum Beispiel wichtig, wenn man jetzt eine Veranstaltung hat und diese Veranstaltung bewirbt, dann kann man sagen, okay, am Sonntag, 22. Februar ist dieser abgelaufen und dann wird er in dem Newsfeed nicht mehr angezeigt, aber bleibt immer noch bei dir in der entsprechenden Timeline drin beziehungsweise im Newsfeed von der Fanseite. Jetzt hier hast du auch diese ganzen Möglichkeiten. Du siehst hier die Videos, die ich gepostet habe, die Fotos, Karussell, falls du das genutzt hast. Hier die Stories, die sind also hier archiviert. Du kannst das nachschauen. Und hier hast du auch noch das IGTV. Und auch hier oben links wieder kannst du für den Instagram Feed einen Beitrag erstellen, ganz normal, hier ein Video bis zu 60 Sekunden oder eben auch äh, verschiedene Fotos hinzufügen, das dann sofort posten. Du siehst hier, das ist ein Vorteil gegenüber von äh, dem normalen Posting auf Instagram, siehst hier direkt 30 Erwähnungen. Du hast 2200 Zeichen zur Verfügung, um das Ganze ein bisschen zu beschreiben, man sagt ja Gut beschriebene Beiträge funktionieren relativ gut auf Instagram, selbst wenn das Foto nicht so perfekt ist. Aber der Algorithmus findet das ein bisschen besser, wenn eben halt auch hier gute Beschreibungen drin sind und nicht einfach nur Hashtags platziert werden. Bei den Hashtags ist klar, da solltest du nicht unbedingt 30 nehmen, sondern wirklich nur die relevantesten. Ansonsten wirst du dann als Spammer bei Instagram entsprechend abgestraft. Und ein Unterschied gegenüber äh, Instagram TV auf dem Handy ist hier, auf dem Handy kannst du maximal für 10 Minuten auf IGTV, also auf Instagram TV, Videos hochladen. Und hier geht es dann bis zu 60 Sekunden. Das muss auch nicht Hochformat sein sondern geht auch Querformat. Also dieses Video, äh, was ich hier jetzt erstelle, live, schneide ich nachher zusammen, das dann zum Nachschauen ist auf Instagram und eben auch auf meinem YouTube Kanal. Und äh, dort hat man dann die Möglichkeit, das ganze Video nochmals nachzuschauen. Und da ist es auch überhaupt kein Problem, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Querformat, Hauptsache es ist in äh, HD oder Full HD hochgeladen, äh, 1920 mal Nee, doch 1920 x 1080 oder 27 mal irgendwas. Äh, da kann ich mich jetzt nicht so gut aus mit den verschiedenen äh, Bereichen. Ich mache das immer in Full HD. So zeichne ich das Ganze auch auf bei mir auf dem PC. Deswegen kann ich danach das Live Video ein bisschen zusammenschneiden und entsprechend zur Verfügung stellen. Das also auch hier. Hier hast du dann die Insights drin. Du kannst noch hier selber ein Vorschaubild definieren. Oder es nimmt direkt ein Vorschaubild aus dem Video heraus. Problem ist, wenn du es nicht Hochformat produziert hast, sondern Querformat, dann nimmt er irgendwo aus der Seite rechts oder links. Und wenn du dann nicht ganz im Bild bist, so wie ich jetzt zum Beispiel, äh, dann wird es etwas schwieriger. Dann äh, sieht man nur die Hälfte. Es gibt da so zwei, drei äh, Videos einfach mal in meinem Instagram Stream durchscrollen. Dann sieht man, was ich genau meine mit dem Vorschaubild. Und auch hier sind die Insights wieder vorhanden. Man sieht jetzt, ich bin auf Instagram nicht super duper hyperaktiv, aber man sieht auch die Aktivität, die verschiedenen Handlungen, die Zielgruppe, die dann hier nach Alter und Geschlecht entsprechend angeschaut oder beziehungsweise verändert werden kann. Dann auch hier wieder die Monetarisierung. Wo man sieht, äh, wie man Geld bekommt, Portfolio, Projekt und so weiter. Also ist richtig toll. Hier kann man auch Instagram-Konten dann hinzufügen. Ist also richtig toll, mit diesem Tool zu arbeiten. Und wichtig ist auch, dass äh, man hier die Zugriffe entsprechend über das. Äh, über den Business Manager steuern kann. Das heißt, ich gebe Zugriff auf die Fanseite, zum Beispiel als Creator äh, oder als Redakteur und kann dort entsprechend die äh, Freigabe erteilen. Und dann kann die Person auch schon zugreifen im Creator Studio. Gut, das war es also zum Thema Creator Studio. Ich werde dann später mal noch ein... Äh, Post oder beziehungsweise ein Video machen, ein Live rund ums Thema, was ist so der ideale Content Mix, allerdings auch nicht zu 100% bindend, aber ich würde mal sagen, das könnt ihr euch dann auch anschauen. Wie gesagt, immer Dienstag und Donnerstag live und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in Zukunft mit dem Creator Studio. Nutzt es wirklich, es ist ein richtig tolles Tool von äh, Facebook. Man braucht dann viel weniger Tools von extern, also zum Beispiel äh, Hootsuite oder ich nutze zum Beispiel den Pablo, um teilweise auch externe äh, Posts zu machen, um überall zu verteilen. Und das Creator Studio nimmt einem relativ viel Arbeit ab. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis am Donnerstag und Tschüss.